Heute wird keine so dramatische Sitzung sein, aber ich denke, es ist ganz gut, was wir mit, äh, uns mit Portugal beschäftigen, denn Portugal ist ja wieder einmal ein Beweis dafür, dass unsere Politik äh, der Stabilisierung des Euros eine erfolgreiche gewesen ist und dass es äh, gelungen ist, den, ja, acht Jahre Euro-Krise, den Euro doch gegen manche Zweifel stabil zu halten. Insofern ist das auch für mich äh, ein ganz guter Abschluss äh, einer achtjährigen Zeit, die ich, von der ich mich nicht leicht verabschiede. Aber acht Jahre ist, eine, ist genug, nicht? Acht Jahre sind eine gute Zeit, um aufzuhören oder eine andere Aufgabe zu machen. Wir werden ein wenig äh, auf der Grundlage der des Berichts von äh, Präsident Juncker und natürlich auch der Rede von Präsident Macron, auch in der Vorbereitung, die Diskussion im Europäischen Rat über die Weiterentwicklung, Vertiefung der Währungsunion insbesondere diskutieren, aber Entscheidungen werden wir ganz sicher nicht treffen. Ich habe auch in vorbereitenden Gesprächen natürlich darauf aufmerksam gemacht, dass wir in Deutschland im Augenblick auch in einer gewissen Übergangssituation sind. Wir haben eine gute Regierung, voll im Amt, aber wir haben eine Wahl hinter uns und sind in den Bemühungen, eine neue Regierung zu bilden. Und in einer solchen Phase trifft man nicht äh, grundlegende Entscheidungen. Herr Schotten, was würden Sie sagen, ist Ihnen in Ihren acht Jahren als Finanzminister gut gelungen in der Eurozone und was ist Ihnen misslungen? Ach, es geht auch jetzt heute nicht um, um, um, um mich, aber ich meine, ich glaube, es ist in acht Jahren gelungen in einer in einer schwierigen Zeit. Wir haben ja angefangen äh, mit einer in, in dem Finan in, in einer Zeit, in der den Finanzmärkten als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise bewusst geworden ist, dass die, wie fragil die Konstruktion der Europäischen Währungsunion ist. Und wir haben in diesen acht Jahren den Euro stabil gehalten. Wir haben es auch geschafft, dafür immer wieder auch die Unterstützung in den Mitgliedstaaten zu erreichen. Das war das Entscheidende. Das war nicht immer einfach, aber äh, es ist sehr gut gelungen. Der, die ganze Eurozone ist heute wirtschaftlich in einer guten Situation und deswegen ist eine gute Chance, jetzt äh, daran zu arbeiten, den Euro nachhaltig zu stabilisieren. Deswegen die Arbeiten gehen weiter. Und haben Sie auch so Kollegin ja auch, einen, auch einen selbstkritischen Blick? Also es gab ja auch Momente, wo es wirklich auch zu aber, Wir haben jetzt hin, am Beginn einer Eurogruppensitzung. Ich habe jetzt nicht die, Abs die Absicht, hier eine Abschluss- eine Abschiedspressekonferenz zu machen. Im Übrigen, Sie, äh, der, wir können uns ja morgen nochmal in der Presseunterrichtung unterhalten. Äh, aber ich, jeder, jeder ist in der Kontinuität seiner Vorgänger und seiner Nachfolger eingebunden in, die in das gesamte politische System und leistet seinen Beitrag so gut er kann. Man redet als Politiker am besten nicht so furchtbar viel über die Dinge, die man nicht so gut gemacht hat. Dafür sind andere da. Noch eine Frage. Jetzt geht ja der erste Griff zum Finanzministerium in Deutschland. Oh Gott. Ist, die die Koalitionsverhandlungen haben noch gar ist, nicht ist angefangen. ist das ein Ausdruck, dass dieses Ressort wichtiger ist oder lag es an Ihrer Ausgestaltung dieses Ressorts? Ich weiß auch gar nicht, wie das ist, dass das Finanzministerium ein wichtiges Ressort ist. ist wahr, dass es auch so angesehen wird. Das ist gut, das hat mir Übrigen auch den Mitarbeitern des Finanzministeriums äh, auch ein gutes Gefühl vermittelt in diesen Jahren. Das spüre ich immer wieder. Herr Schauser, eine Frage zur Zukunft des ESM. Da gibt es durchaus widerstreitende Ideen. Sie haben Ihre jetzt nochmal äh, vorgestellt. Machen Sie sich Sorgen, dass ohne Sie die Entwicklung in eine andere Nein. Richtung geht, nämlich zur Kontrolle der Kommission. Schauen Sie, das Problem ist ein ganz, ein ganz einfaches in Europa. Das sehen manche nicht mit der Schärfe mit der man das in Deutschland sehen muss, ich habe darüber vor einer Woche auch mit dem Präsidenten Frankreichs gesprochen, wir in Deutschland, darauf achtet auch unser Verfassungsgericht, brauchen eindeutige rechtliche Grundlagen. Die haben wir in den Primärverträgen. Ich gehöre zu denjenigen, die auch für Änderungen der Primärverträge sehr persönlich sich engagieren würden, aber die, die Realisierungschancen sind, werden ein wenig skeptisch gesehen, überall in Europa. Solange wir an das gegebene Primärrecht gebunden sind, müssen wir uns daran halten und müssen dann eben die Dinge, wo wir weitergehen müssen, wie etwa in der Währungsunion, mit den Instrumenten der intergouvernementalen Zusammenarbeit machen. Und da hilft noch so viel Kreativität auch bei den Überlegungen in der Kommission nicht, nicht weiter. Das führt nur in äh, etwas äh, verwirrende äh, Situation. Wer Europa stärken will, muss immer dafür sorgen, dass auch das Vertrauen des Souveräns in den Mitgliedstaaten dafür gewinnt und erhält. Heißt das, äh, Sie bleiben dabei? Äh, die Kontrollen, über zum Beispiel auch die, die Defizitauflagen, sollten äh, nicht bei der Kommission aufladen, sondern sie sondern zum Beispiel in einem ja, die, ja, die Kommission hat ja, die Aufsicht nach dem Stabilitäts- und Wachstumspakt. Sie muss sie nur wahrnehmen. Kreativ ist ja auch der französische Präsident, der ein Euro-Finanzminister, Eurozonen-Budget, Europarlament vorstellt. Was halten Sie denn davon? Ja, viel. Äh, Europäer, der französische Präsident äh, geht mit sehr viel Schwung und Initiative daran, Frankreich voranzubringen. Die Erfolge sind unübersehbar. Die wirtschaftliche Lage, alle Indikatoren in Frankreich verbessern sich. Und genauso ist da einer, der sehr darauf drängt, dass wir auch in Europa mehr Dynamik entwickelt. Das entspricht im Übrigen dem, was die Bundeskanzlerin vor einiger Zeit auch gesagt hat, als sie gesagt hat, wir Europäer müssen uns klar machen, dass wir in einem stärkeren Maße in Zukunft zur Lösung unserer Probleme und Aufgaben in dieser Welt auch uns selber, auf uns selber gestellt sind. Wir haben eine größere Verantwortung, ein wirtschaftlich so starkes Europa muss eben in dieser Welt auch seine Verantwortung entsprechend wahrnehmen. Dazu müssen wir die europäische Integration fortwährend voranbringen. So. Den Rest können wir ja später diskutieren. Ich hoffe, dass äh, in Spanien in, in, in alle diejenigen die sich durchsetzen, die einsehen, äh, die, wie der pr spanische Premierminister ja sagt, äh, die Recht und Verfassung sind die Grundlagen, auf, der, auf deren man operieren kann. Und jeder demokratisch legitimierte Politiker ist an die Grundlagen von Recht und Verfassung gebunden. Das gilt in Deutschland, das gilt in Europa und es gilt vermutlich auch in Spanien.